geht um nichts, sondern im Anlasset im Gebet und fliehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der ein Verstand übersteigt wird eure. Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen meine Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was keuch, was liebenswert, was wohl lautend, was irgendeine Tugend oder ein Lob ist. Denkt nach, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Sorge um ihn. Und in allem lasset im Gebet und flehen Mit Danksackung eure Anliegen vor Gott kommt